In diesem Video sehen wir uns die wichtigsten allgemeinen Einstellungen in Moodle an. Dazu gehen wir zunächst zum Benutzermenü. Dort klicken wir dieses Mal aber nicht auf Profil, sondern auf Einstellungen. Auf dieser Seite finden sich einige Einstellungen, die unterschiedlich wichtig sind. Wir adressieren in diesem Video vorwiegend die wichtigsten Optionen. Als erstes kann man über den Link Profil bearbeiten, das eigene Profil bearbeiten. Falls Sie sich mit TU-ID anmelden, wie mehr als 99% der Nutzer des Lernportals, ignorieren Sie bitte die Option Kennwort ändern. Da Moodle das Passwort der TU-ID nicht speichert, können Sie das Passwort natürlich auch nicht im Moodle ändern. Bei Startseite können Sie festlegen, ob die Navigationsleiste hier oben mit dem Dashboard, mit den also von Ihnen belegten Kursen beginnen soll, oder mit der Website, das heißt der Startseite. Das wirkt sich nur auf die Navigation hier oben aus. Unter Sprache wählen können Sie die Sprache festlegen. Zur Auswahl stehen Englisch, Deutsch und informelles Deutsch, also in Du-Form. Die Optionen zum Einstellen der Foren sehen wir uns etwas genauer an. Daher öffne ich die erst einmal. Hier gibt es insgesamt fünf Einstellungen, die Sie vornehmen. Und es ist wichtig, dass Sie verstehen, was diese jeweils bedeuten. Bei E-Mail-Zusammenfassung stellen Sie ein, wie Sie per E-Mail über neue Forenbeiträge informiert werden wollen. Es gibt dabei drei Optionen. Einzel, Sie erhalten eine E-Mail für jeden neuen Forenbeitrag. Diese Option sollten Sie in aller Regel nicht nutzen, weil sie zu sehr, sehr vielen E-Mails führen kann. Gerade größere Kurse können sehr viele Beiträge pro Tag in den Foren haben und damit gegebenenfalls Ihre Mailbox überfluten. Vollständig bedeutet, dass Sie einmal täglich, üblicherweise um etwa 17 Uhr, eine E-Mail mit den vollen Texten aller neuen von Ihnen noch nicht gelesenen Forenbeiträge erhalten. Diese E-Mail kann sehr lang werden. Ich rate daher ebenfalls von dieser Einstellung ab. Themen dagegen sendet Ihnen ebenfalls gegen ca. 17 Uhr täglich eine E-Mail mit allen neuen Forenbeiträgen, gibt dabei aber jeweils nur das Thema und den Auto an. Das ist aus meiner Sicht die beste Lösung. Bei Foren abonnieren empfehle ich die Option Ja zu wählen. Das heißt, Sie werden automatisch in ein Forum abonniert, wenn Sie dort einen Beitrag schreiben. Und das bedeutet, dass Sie auch über neue Beiträge und damit zum Beispiel auch Reaktionen auf Ihren Beitrag informiert werden. Die experimentelle, verschachtelte Themenansicht für Foren ist, wie der Name schon sagt, experimentell. Sie sorgt für eine etwas andere Anzeige der Forenbeiträge und ist damit auch sicherlich Geschmackssache. Da sie noch experimentell ist, rate ich ihr zur Vorsicht, würde diese Option auf Nein lassen. Beim forum kann man einstellen, ob neue Beiträge farblich hervorgehoben werden sollen. Sie werden dann mit einem gelben Rand versehen, damit man sie schneller sehen kann. Ich empfehle daher die Option Ja. Beim Senden von Mitteilungen zum Forum gibt Ihnen die Möglichkeit anzugeben, ob, wenn Sie eine E-Mail mit einer Information über einen neuen, ungelesenen Forenbeitrag erhalten, durch das Versenden der E-Mail dieser Beitrag automatisch als gelesen markiert werden soll oder nicht. Achten Sie dabei insbesondere auch auf das Zusammenspiel mit der obersten Option, der E-Mail-Zusammenfassung. Denn wenn Sie wie hier eingestellt oben nur das Thema bekommen, haben Sie den Beitrag ja nicht gelesen und tun sich mit der Option Markiere als gelesen dann schwerer, ihn tatsächlich zu finden. Ich empfehle also, hier oben einzustellen Themen und hier unten markiere als nicht gelesen. Beim Texteditor können Sie verschiedene Texteditoren auswählen. Es gibt den Texteditor Ato, TinyMCI sowie unformatierter Text. Ich empfehle die Option auf Standardeditor zu lassen. Damit machen Sie im Prinzip nichts falsch. Bei den Kurseinstellungen können Sie eine Einstellung treffen, wie Sie, wenn Sie ein Lehrender in einem Kurs sind, eine neue Aktivität hinzufügen können. Es gibt die Option, dass ein Pop-up-Fenster erscheint. Das ist, wenn Sie die Checkbox hier nicht markieren. Aus dem Sie dann eine Aktivität auswählen und eine Beschreibung bekommen, was diese Aktivität bietet. Oder wenn Sie diese Box hier aktivieren, erscheinen einfach nur zwei Dropdown-Menüs wo Sie links die Art der Aktivität auswählen und rechts die Art des Materials, was Sie gegebenenfalls hinzufügen wollen. Das ist ein Stück weit Geschmackssache, es betrifft Sie aber nur, wenn Sie wirklich Lehrendenrechte in einem Kurs haben. Als Student betrifft es Sie gar nicht. Bei den Kalendereinstellungen können Sie einstellen, wann der Wochenbeginn ist, bei uns üblicherweise montags, wie die Zeit angezeigt werden soll, Grundeinstellung ist bei uns die 24-Stunden-Anzeige, auf wie viele Termine Sie maximal hingewiesen werden wollen, die bevorstehen und wie viele Termine in die Zukunft dabei geschaut werden kann, sowie ob der Kalender sich Filtereinstellungen, die Sie vorgenommen haben, merken soll. Unter Sicherheitsschlüssel erhalten Sie einen Zugriff auf die verschiedenen Schlüssel, die erzeugt wurden für diesen Nutzer. Diese können Sie auch über den Vorgang hier hinten zurücksetzen. Unter Mitteilungen sollten Sie genauer schauen, was Sie tun können. Hier können Sie festlegen, wer Ihnen eine Mitteilung senden kann. Nur Ihre direkten Kontakte, Ihre Kontakte und jeder, der mit Ihnen einen Kurs teilt oder jeder im System. Achten Sie darauf, wenn Sie sagen, nur meine Kontakte, muss ein Freund, der Ihnen eine Mitteilung senden will, aber noch nicht in der Liste Ihrer Kontakte ist, erst eine Kontaktanfrage senden und Sie müssen diese bestätigen, damit er Ihnen dann auch eine Nachricht schicken kann. Wenn Sie also nicht regelmäßig nachschauen, ob Sie eine Kontaktanfrage haben und diese gegebenenfalls bestätigen, dann wird Ihnen auch kaum jemand schreiben können, wenn Sie auf die Option nur meine Kontakte gehen. Sie können zusätzlich einstellen, ob Sie Systemnachrichten per E-Mail erhalten wollen und die letzte Option hier ist sehr Geschmackssache. Wenn Sie viel mit Sachen wie zum Beispiel Discord arbeiten, sind Sie gewohnt potenziell, dass wenn Sie Return drücken, die Eingabetaste drücken, automatisch die Nachricht abgesendet wird. Das können Sie hier aktivieren oder deaktivieren. Konsequenz ist natürlich, wenn Sie einen mehrzeiligen Beitrag als Mitteilung an jemand anders senden wollen, wird nicht eine Nachricht mit mehreren Zeilen geschrieben, sondern es werden mehrere einzeilige Nachrichten geschrieben. Ich lasse diese Option üblicherweise aus. Besonders wichtig sind noch die Systemnachrichten. Hier legen Sie nämlich fest, wie Sie über Systemnachrichten informiert werden sollen. Hier sehen Sie eine Tabelle mit verschiedenen Aktionen im System. In der Spalte links, zum Beispiel Aufgabe, Feedback und Forum ist hier zu sehen. Gefolgt von vier Spalten mit jeweils An-Aus-Optionen. Die werden einfach durch Anklicken auf An bzw. Ausgesetzt. Was bedeuten die Optionen? Web bezieht sich darauf, dass Sie innerhalb des Browsers über das Glockensymbol hier oben benachrichtigt werden, wenn eine Aktion erfolgt, die hier als anmarkiert ist. E-Mail bedeutet entsprechend, dass Sie die information via E-Mail erhalten. Wofür stehen Online und Offline? Online heißt, diese Einstellung trifft zu, egal ob Web oder E-Mail. Online, wenn die Aktivität benachrichtigt, während Sie in Moodle angemeldet sind, während Offline bedeutet, während Sie nicht im Lernportal angemeldet sind. Besonders relevant für die Einstellung sind hier zwei Elemente, nämlich Aufgaben und Forum. Bei der Aufgabe geht es insbesondere darum, dass Sie darüber benachrichtigt werden, wenn eine Bewertung zu Ihrer Aufgabe vorliegt. Ich empfehle hier im Prinzip alle Felder anzuschalten, höchstens das Feld Online E-Mail auszuschalten, um zu vermeiden, dass Sie eine E-Mail bekommen und gleichzeitig eine Systemnachricht, während Sie online sind. Es tut aber auch nicht weh, wenn Sie es hier auf Anlassen. Ich habe hier also alle Felder in diesem Fall auf Angeschaltet. Wie gesagt, dieses Feld E-Mail Online könnten Sie auch auf Ausstellen. Das bedeutet nun, wenn ich eine Bewertung zu einer meiner Abgaben bekomme, kriege ich sowohl eine E-Mail, egal ob ich während der Bewertung Bewertungsbenachrichtigung online oder offline war, als auch einen Eintrag hier oben in der Glocke. Ich sollte es also wirklich nicht verpassen können. Bei Foren im Prinzip das Gleiche. Ich empfehle hier, insbesondere während Sie online sind, aber auch während Sie offline sind, sich über Forenbeiträge und über Forenzusammenfassungen informieren zu lassen und höchstens die Spalte wenn ich online bin, dann brauche ich weder eine Zusammenfassung noch einen Forumbeitrag als E-Mail. Das verspart einfach eine E-Mail. Hier gibt es jetzt noch zahlreiche andere Sachen, über die sich benachrichtigen können. Die ignorieren wir in diesem Fall jetzt mal und kehren wieder zu den Einstellungen zurück. Das waren dann auch schon die wichtigsten Einstellungen im Bereich Einstellungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Video.